Fragen Sie sich nicht, was will ich, dass in unserer Beziehung aufhört. Fragen Sie sich lieber, was will ich, dass in unserer Beziehung anfängt. Denn wenn Sie etwas für den zweiten Wunsch tun, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie für den ersten gar nichts tun müssen, denn er hört allmählich von ganz alleine auf.